Vielen Dank für die Anmoderation. Äh, herzlich willkommen zum Beitrag zum Ressourcenkatalog in EduVidual ähm, für Moodler und für nicht ähm, wir, ähm, Ja, Ich denke mal, dieses Angebot ist einfach auch für jene interessant, die vielleicht sonst im Alltag nicht mit Moodle arbeiten wollen, ähm, weil man trotzdem äh, für einzelne Lernressourcen relativ einfach eine Möglichkeit hat, diese zu verwenden und in den eigenen Unterricht zu integrieren, auch wenn man ansonsten nicht sehr viel mit Moodle arbeiten möchte. Deswegen habe ich das in den Titel aufgenommen, um einfach auf diese Möglichkeit auch hinzuweisen. Aber ich werde im Rahmen eines Beitrags dann zeigen, über welche Möglichkeiten man dann verfügt, wenn man das machen will. In erster Linie möchte ich einmal klären, worum es bei diesem Ressourcenkatalog überhaupt geht und wer an diesem Ressourcenkatalog mitarbeitet. Grundsätzlich geht es um eine Sammlung von offenen Bildungsressourcen im Fall von EduVidual. Das bedeutet, dass es alles kostenlose Lernpakete sind. Aber der eigentliche Sinn von offenen Bildungsressourcen liegt nicht darin begründet, dass sie kostenlos sind, sondern dass sie beliebig verändert werden dürfen und an den eigenen Unterricht angepasst werden können. Deswegen werden die meisten offenen Bildungsressourcen unter einer Lizenz, wie beispielsweise Creative Commons Lizenzen, weitergegeben, weil damit vom Urheberrecht her klar geregelt ist, was man darf. Und äh, im Vergleich zu beispielsweise Schulbuchinhalten, die man ja nicht kopieren und verändern darf, ist das bei diesen offenen Bildungsressourcen sehr wohl möglich. Das heißt, es geht bei dieser Sammlung äh, in einem sehr großen Ausmaß nicht nur darum, äh, Dinge vorzufinden, die man eins zu eins in seinen Unterricht äh, übernehmen möchte, äh, wobei das natürlich auch geht, sondern es geht auch sehr darum, dass man Dinge aufgreifen kann, die man gesehen hat und die einen interessieren und die man dann auch auf den eigenen Unterricht äh, adaptiert anwenden kann. Äh, bei diesem Ressourcenkatalog, den wir individuell haben, sind daher äh, Lehrer und Lehrerinnen gefragt, die äh, selber Dinge im Unterricht verwendet haben und das dann auch mit anderen teilen möchten. Ähm, und äh, das ist ein, äh, ja, eine schöne ein schönes Beispiel von den Möglichkeiten der individual plattform weil es hier einfach österreichweit eine Möglichkeit gibt, für Lehrerinnen sich zu vernetzen, sich auszutauschen und dann auf sehr einfache Art und Weise äh, diese gegenseitig freigegebenen Inhalte dann auch verwenden zu können. Äh, es ist so, dass äh, auch äh, redaktionell, also quasi qualitätsgeprüfte Inhalte in diesem Ressourcenkatalog vorzufinden sind. Es sind beispielsweise alle Digicom-Beispiele darin enthalten. Die Digicom-Beispiele wurden ja vom Bildungsministerium durch eine Gruppe von Experten und Expertinnen erstellt. Ich meine, es wird auch daran noch weitergearbeitet. Also es kommt immer wieder zu einer gewissen Neuerung, die wir dann auch hier einarbeiten müssen. Aber im Wesentlichen sind eben alle diese Digicom-Beispiele in unserem Ressourcenkatalog vorhanden. Und darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, die sogenannten e die ja eine Initiative von E-Education sind, über EduVidual freizugeben. Das heißt, alle e werden in EduVidual erstellt und freigegeben. Und diese e haben das besondere Merkmal, dass sie durch einen Peer-Review-Prozess von anderen Lehrerinnen auch noch einmal angeschaut werden und man hier eine äh, qualitative Bewertung bekommt, wie gut sich dieses Lernpaket für den geplanten Einsatz auch tatsächlich eignet. Ähm, zu den E-Tappers ist noch äh, zu sagen, es gibt hier eine eigene Seite, die gebe ich vielleicht kurz in den Chat hinein, den Link. Ähm, wenn ich den Chat finde... Ja, hier ist er. Das ist, wenn man die, die, Bildschirm, die Bildschirm geteilt hat dann ist alles woanders vorzufinden. Das heißt, bei diesen Etappers folgt man auch einem gewissen Weg bei der Erstellung und bekommt dann sogar ein Honorar wenn das e abgenommen wurde von E-Education. Das sind, glaube ich, um die 260 Euro circa. Und nachdem das dann abgenommen wurde von E-Education, kann es eben von jemand anderem, einer anderen Lehrperson, erprobt werden und diese Person bekommt dann ebenfalls ein Honorar. Also das ist ein kleiner Anreiz, den E-Education hier gesetzt hat, um diesen Gedanken der offenen Bildungsressourcen unter den Lehrerinnen in Österreich noch ein wenig zu fördern. Und natürlich möchte ich auch hier äh, alle dazu motivieren, für die das ein Thema ist, dass sie ihre Inhalte hier teilen, wenn Sie das möchten. Äh, die Inhalte, die jetzt hier nicht von äh, e-Education qualitätsgeprüft werden, äh, werden natürlich schon überblicksmäßig äh, reviewed. Das heißt, wir vom Zentrum für Lernmanagement schauen auf die Lernpakete, die freigegeben wurde, wurden, ohne E-Education-Prüfung. Und natürlich ist aber diese Prüfung eine formale Prüfung, auf dass keine Urheberrechte verletzt werden. Aber wir können das natürlich nicht für alle Gegenstände fachlich prüfen. Deswegen kann es natürlich dazu kommen, dass auch hier die Qualität unterschiedlich ausfällt. Aber oft geht es ja auch um die Idee hinter einem Lernpaket äh, und eben dann die Möglichkeit, äh, diese Idee in den eigenen Unterricht zu übertragen mit einem Inhalt, der einem besser passt. Es gibt dazu auch die Möglichkeit, mit Sternchen äh, eine Meinung abzugeben. Und das hilft natürlich dann auch für andere bei der Suche, ob etwas äh, gut oder nicht so gut angekommen ist. Ähm, so, der, der Ressourcenkatalog von EduVidual ist grundsätzlich öffentlich einsehbar. Das heißt, auch jemand, der nicht bei EduVidual angemeldet ist, kann den Ressourcenkatalog benutzen und durchsuchen. Wenn ich also hier auf die Startseite komme von EduVidual, auf die Login-Seite, besteht auch die Möglichkeit, sich als Gast anzumelden. Ich mache das jetzt vielleicht auch mal. Und auch dann finde ich hier links die Möglichkeit, auf den Ressourcenkatalog zuzugreifen. Ähm, die Suche schaut im Moment recht spartanisch aus. <lacht> ähm, das ist bei uns eine offene Baustelle, äh, aber wir, wir sind nahe davor, die Suche zu verschönern. Deswegen ich zeige es in diesem Kontext kurz nur her. Das ist ein Ausblick, wie die Suche in Zukunft ausschauen soll. Und äh, hier ist es dann auch möglich, zum Beispiel zu sagen, dass man nur gut bewertete, ähm, Einträge sehen möchte und natürlich kann man nach Gegenstand und äh, auch nach der Schulstufe hier filtern. Wenn ich jetzt äh, die Suchbegriffe eingebe oder die Filter hier oben benutze, dann äh, bekomme ich natürlich die entsprechenden Suchergebnisse und kann dann auch in so ein Lernpaket hineinschauen. Also auch jetzt als Gast. Äh, sehe ich, worum es bei diesem Lernpaket geht. Äh, ich sehe auch die Lizenz und gewisse andere Details und eine Bewertung, die hier vorgegeben wurde. Äh, und ich bekomme die Information, dass ich den Kurs nur im Betrachtungsmodus verwenden kann. Wenn ich Gast bin, äh, ist das eine gewisse Einschränkung, äh, weil ich ja, wenn ich jetzt hier Nobody bin, äh, nicht hochladen kann. Äh, das System wüsste ja auch nicht, wem diese Lernfortschritte dann äh, zugeordnet werden sollen. Das heißt, wenn ich diese Lernpakete verwenden möchte, um auch tatsächlich etwas zu lernen, dann muss ich mich äh, im System anmelden. Also zumindest, wenn es um interaktive äh, Übungen geht. Ja, zum Beispiel Quizze oder Aufgaben, wo ich etwas hochlade, Lektionen und, und, und was halt alles hier an Möglichkeiten besteht. Wenn ich mich dafür entscheide, dass ich, äh, ich mich also hier anmelden will, muss ich mich äh, in irgendeiner Form authentifizieren. Ich kann dazu das Portal Digitale Schule benutzen, Microsoft oder Google-Konten oder ich kann mich auch einfach registrieren mit einer beliebigen E-Mail-Adresse und mich dann mit Benutzernamen und Passwort hier einloggen. Wenn ich nun also sage, ja, ich möchte da lernen, sage ich ja, mich in den Kurs einschreiben. Kurze Bestätigung. Und schon bin ich in den Kurs eingeschrieben und kann jetzt eben auch tatsächlich Lernfortschritte für mich sammeln. Das heißt, äh, auch jetzt wieder für Sie, wenn Sie sagen, Sie wollen mit Schülerinnen mit solchen Kursen aus dem Ressourcenkatalog arbeiten, aber sonst eigentlich nicht äh, darüber hinaus ähm, ja, Funktionen von individuellen in Anspruch nehmen, reicht es eigentlich, wenn Sie den Schülerinnen den Link äh, zu dieser Lernressource mitteilen. Die Schülerinnen melden sich dann mit einem beliebigen Konto an, lernen und äh, zeigen Ihnen dann äh, über andere Kanäle beispielsweise, was sie gemacht haben. Oder wenn es nur zum Selbststudium ist, dann ist das ja auch völlig ausreichend. Ähm, natürlich ist es aber so, dass eine sinnvolle, oder ich sage mal nicht sinnvoll ist, auch unterrichten auf andere Art und Weise. Aber es ist natürlich ein gewisser Mehrwert da, wenn ich den digitalen Lernraum auch dazu verwende, eine Beziehung zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen abzubilden, äh, in dem Sinne, dass eine Kommunikation möglich ist. Das heißt, dass die Schülerinnen den Lehrerinnen zeigen, was sie gemacht haben, dass die Lehrerinnen Feedback geben, bewerten können äh, und einfach hier dann eine Lernbegleitung stattfindet. Ähm, und damit ich äh, das umsetzen kann, benötige ich natürlich auch in EduVidual diese Beziehung in irgendeiner Form abgebildet. Und damit ich das machen kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich fange mit der fortgeschritteneren Möglichkeit an in diesem Fall. Das heißt, wenn eine Schule sich in Individual registriert hat, was ja auch kostenlos möglich ist für österreichische Schulen, dann können Lehrerinnen und Lehrer eigene Kurse anlegen. Das heißt, ich lege zum Beispiel für eine bestimmte Klasse einen Kurs an, äh, nehme die Schülerinnen in diesen Kurs auf beziehungsweise mache das über einen Einladungslink. Und äh, wenn ich diesen Kurs, diese Kurshülle gemacht habe, dann kann ich äh, hier die Funktion Lernpaket kopieren verwenden und kann dann einen beliebigen Kurs aussuchen, in den ich hier etwas hineinkopieren möchte. Ich nehme da jetzt mal kurz, ich müsste irgendwo meine Spielwiese haben. Na, Ist egal, ich mache es nicht ganz fertig. Also das heißt, ich kann dann hier aussuchen den Kurs und einen Abschnitt, hinter dem ich die Inhalte einfügen möchte. Das heißt, alles, was ich übernehme, wird dann in einen eigenen Kursabschnitt übernommen und wenn ich jetzt sage, ja, okay, dann habe ich noch diese Auswahlmöglichkeit, auch nur einzelne Inhalte zu klonen. Ja, das heißt, ich kann nur noch sagen, Na, ich will eigentlich aus dem Lernpaket nur diese eine Aufgabe haben und sonst interessiert mich der Rest eigentlich nicht. Wenn ich diesen Weg eingeschlagen habe, dann habe ich eine tatsächliche Kopie in meinem Kurs und ich kann diese Kopie dann natürlich auch verändern. Und das ist der eigentliche Sinn hinter OER, also offenen Bildungsressourcen. Und in dem Kurs habe ich ja dann diese Lehrerinnen-Schülerinnen-Beziehung abgebildet und kann alles mit den Schülerinnen gemeinsam machen und bin in einem geschlossenen Rahmen, wo auch niemand Außenstehender zugreifen kann. Jetzt haben wir uns Gedanken gemacht. Es ist eine große Hürde von dieser Stufe Selbstlernen ohne Begleitung zu, die Lehrerinnen müssen selbstständige Kurse erstellen, wissen, wie sie jetzt diese Inhalte kopieren. Äh, und da braucht es dann doch eine gewisse Einarbeitungszeit. Und deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, äh, wie könnte dieser Ressourcenkatalog jetzt in einer Zwischenstufe auch noch äh, ein bisschen einfacher funktionieren. Und dazu haben wir uns eine äh, mögliche Lösung überlegt, nämlich die Funktion Gruppe anlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier als Lehrperson äh, drinnen bin und sage, ja, ich möchte mit diesem Kurs arbeiten, aber ich möchte jetzt, dass Schülerinnen von mir äh, auch in diesem Kurs sind und ich sehe, was die Schülerinnen machen, dann sage ich Gruppe anlegen. Ähm, diese Funktion Gruppe anlegen steht aber nur österreichischen Lehrerinnen zur Verfügung nachdem ja sich hier theoretisch jeder weltweit registrieren könnte, ähm, haben wir eine gewisse Einschränkung für diese Funktion vornehmen müssen. Das heißt, entweder ähm, die Schule ist hier auch registriert und hat äh, sie als Lehrer oder Lehrerin äh, berechtigt, dann trauen wir den Angaben der Schule und sie können diese Funktion verwenden. Oder wenn Ihre Schule nicht registriert ist, dann reicht es auch, ein E-Education-Konto zu haben. Nachdem ja nur Lehrerinnen E-Education-E-Mail-Adressen bekommen, akzeptieren wir das genauso. Das heißt, wenn Sie so eine Gruppe anlegen möchten und Ihre Schule ist nicht registriert, dann nutzen Sie bitte einfach die Microsoft-Login auf der Startseite und melden sich mit dem E-Education-Konto an. Und dann steht auch diese Funktion äh, ohne irgendwelche... Einschränkungen zur Verfügung. Ich kann jetzt hier einen beliebigen Gruppennamen wählen, zum Beispiel die 2 HSA im Schuljahr 21-22 und sage: Erstellen mir bitte diese Gruppe. Und dann bekomme ich ein, zwei Einladungslinks, einmal für die Schülerinnen, einmal für die Lehrerinnen. Das heißt, ich kann meine Schülerinnen damit in diesen Kurs und die Gruppe hinzufügen und wenn ich diesen Einladungslink für Lehrerinnen benutze, dann kann ich auch Kollegen und Kolleginnen einladen, dass wir gemeinsam eine Gruppe hier begleiten Beziehungsweise wenn ich mit dem e-Education Konto diese Gruppe angelegt habe, aber eigentlich sonst mit einem anderen Konto arbeiten möchte, kann ich natürlich mich selber dann auch in diese Gruppe wiederum einladen. Mit den QR-Codes kann ich das natürlich auch beispielsweise auf einem Arbeitsblatt aufdrucken, wenn ich möchte. Und die Schülerinnen können dann auch äh, mit dem Handy rasch und unkompliziert in diesen Kurs und in meine Gruppe hineinfinden. Äh, ich werde jetzt ein zweites Browserfenster öffnen und äh, dann kurz zeigen, wie diese ähm, Lehrerinnen-Schülerinnen-Beziehung sich hier abbildet. So, da muss ich kurz den Bildschirm, die Bildschirmfreigabe ähm, beenden und dann neu machen mit dem gesamten Bildschirm. So. Also ich bin jetzt hier wieder in diesem Lernpaket und habe hier meine Gruppe, 2 HSA, Schule, 21, 22. Und auf der rechten Seite melde ich mich jetzt mit einem Demokonto an, Robert plus Schuela. Also ich bin jetzt hier der Robert Schrenk Schüler. Ich habe das auch hier deswegen absichtlich mit einem ähm, Hintergrundbild versehen in meinen Nutzereinstellungen, damit man hier auch sofort den Unterschied zwischen den beiden Browserfenstern sieht. Ich bin jetzt hier als Schüler äh, in diesem Kurs gelandet und wie wir sehen, ich bin noch nicht im Kurs eingeschrieben, daher bekomme ich ja hier diese Meldung und äh, könnte jetzt natürlich mich hier selbst einschreiben, so wie vorher schon gezeigt, um zu lernen. Dann wüsste aber meine Lehrperson nichts, was ich tue. Wenn nun die Lehrperson mir diesen Einladungslink zur Verfügung stellt und ich dem einmalig folge, dann bin ich jetzt in diesen Kurs eingeschrieben. Also wir sehen es, die Meldung oben ist weg. Und äh, ich bin auch jetzt mit der Lehrperson in einer Beziehung und äh, kann hier äh, Feedback bekommen und auch Bewertungen erhalten. Und natürlich äh, ab sofort ist auch in meinem Überblick äh, dieser Kurs, in den ich eingeschrieben bin, zur Verfügung. Das heißt, die Schülerinnen finden nach dem Anmelden auch später sofort wieder in diesen Kurs hinein. Ja, wenn ich jetzt äh, irgendetwas mache, äh, sagen wir mal, äh, ich werde jetzt hier den Test durchführen. Ähm, so, zum Glück kenne ich die Antworten. Bei diesem Lernpaket ist es gedacht, dass die Schülerinnen äh, ein Video anschauen und dann äh, dieses Quiz absolvieren. Und wenn sie das geschafft haben, dann wird sozusagen das nächste Video freigeschalten und wenn ich jetzt äh, hier als Lehrperson auf der linken Seite äh, drinnen bin, dann sehe ich jetzt von meinem Schülerkonto, dass dieser erste Self-Check erfolgreich absolviert wurde. Also wir sehen, ich kann hier jetzt mit den Schülerinnen in Kontakt treten bei Self-Checks. Äh, also das ist eigentlich ein Lernpaket, das für das autonome Lernen gedacht ist. Da ist jetzt natürlich ein bisschen weniger Interaktion. Aber wenn hier zum Beispiel Aufgaben sind, wo die Schülerinnen etwas hochladen, dann kann ich natürlich den Schülerinnen hier auch verbales Feedback geben oder auch eingebettet in PDF mit Annotationen und, und so weiter. Und äh, kann also auch zum Beispiel mit Schülergruppen gemeinsam Diskussionen führen und einfach den gesamten Funktionsumfang des Lernpakets damit äh, verwenden. So, ich schaue kurz auf die Uhr. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit und dann möchte ich auch noch Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, wenn welche sind. Äh, die eine Funktion, die ich jetzt nämlich nicht hergezeigt habe, äh, war diese Erprobung äh, von eTappers. Das heißt, wenn ich ähm, ein eTapper hier habe und Sie sagen, ja, eigentlich, das habe ich jetzt im Unterricht verwendet und äh, ich bin bereit, hier ein bisschen... Zeit zu opfern, um hier Feedback zu geben, dann können Sie hier auf Evaluierungen gehen und entweder es gibt schon eine, dann können Sie trotzdem eine hinzufügen, aber Sie bekommen von E-Education dann kein Honorar. Aber wenn es noch keine Erprobung gibt, dann können Sie jederzeit hier sagen, okay, ich füge das jetzt hinzu. Sie sagen nur, an welcher Schule es erprobt wurde, in welcher Schulstufe und wann und geben hier ein ja taxatives Feedback ab zu gewissen Parametern und dann sollten aber auch noch Anregungen und Feedback äh, verbal gegeben werden äh, und dann bekommt die Schule einen e-Education-Badge und sie möglicherweise eben ein Honorar. Das ist eigentlich eine nette Sache von e-Education, äh, die natürlich gerade bei den e-Education-Praxistagen nicht unerwähnt bleiben sollte, ja weil ich finde, das ist wirklich eine großartige Initiative, die da äh, aufgebaut wurde. Gut, in dem Sinne habe ich, glaube ich, alles erzählt, was ich mir vorgenommen habe und äh, bin noch gerne bereit, noch für diverse Fragen, Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, die sollten in den Chat gepostet werden. Ich weiß nicht, Alexandra, oder sollen die Teilnehmerinnen das Mikrofon einfach aktivieren und fragen? Geht beides. genau. Geht beides, super. Natürlich, geht beides. Äh, danke gleich mal, Robert, für den Vortrag. Es war voll interessant und danke auch für die Blumen. Und E-Education, ich werde das auch weitergeben. Okay. Äh, Gibt es Fragen? Bitte dann ich glaub, vorhin waren zwei Hände oben, aber ich habe nicht ganz mitverfolgt, bei wem. Ich glaube, das war ein Klatschen. Ach so. Aber ich bitte, also falls das Fragen waren, dann bitte posten, ansonsten. Ah ja, in welchem Moment des Prozesses werden die Kompetenzen hinzugefügt? Ähm, ich teile dann noch mal ganz kurz meinen. Äh, Bildschirm, da braucht jetzt die Lehrerinnen Lehrerinnenansicht, äh, wenn jemand äh, als Autor oder Autorin tätig sein möchte, dann macht man zuerst äh, einen Kurs äh, irgendwo, das ist ganz egal wo, ich nehme vielleicht hier mal einfach diese Spielwiese für Experimente heraus, ja. ich kann also auch in diesem Kurs mit meinen Schülerinnen das schon gemacht haben und bin draufgekommen, ja, die Stunde, die war jetzt echt super. Ja, und das, was wir die Stunde gemacht haben, das möchte ich jetzt als Lernpaket teilen. Das kann also in einem riesengroßen Kurs sein, wo ich das ganze Jahr schon arbeite, aber einen kleinen Teil, den will ich freigeben. Dann äh, muss ich im Bearbeitungsmodus den äh, Blog Edu Publisher hinzufügen. Und hier habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, Inhalte veröffentlichen. Das heißt, mit dem Zeitpunkt, wo ich hier sage Inhalte veröffentlichen, äh, werde ich zuerst gebeten, einen die Inhalte auszuwählen, die ich veröffentlichen möchte. Sprich, ich sage jetzt hier, okay, fortsetzen. Jetzt wird ein Lehrerkurs erstellt, ja also quasi ein Entwurfskurs. Und äh, ich wähle aus, was möchte ich importieren. Und an dieser Stelle müssen eigentlich die Kompetenzen schon äh, den Elementen hinzugeordnet sein, äh, damit ich es dann als e freigeben kann. Also vielleicht noch kurz, das war, hätte ich vielleicht vorher noch erwähnen sollen. Es ist eine Vorbedingung von e dass man Kompetenzen zuordnet. Es gibt Kompetenzrasse, die vom Bildungsministerium veröffentlicht wurden und die von E-Education auch verwendet werden, um eine kompetenzbasierte Suche zu machen. Und auch beispielsweise die Idothek soll ja eine kompetenzbasierte Suche beinhalten. Und äh, damit man also hier Etappers einspeisen kann, muss man diese Grundbedingung daher erfüllen. Äh, wenn ich jetzt hier, äh, ich wähle jetzt nur etwas Kleines aus, sage ich zum Beispiel, ja, da hatten wir eine Chat-Aktivität, die war super, dann bestätige ich das und äh, jetzt wird diese eine Aktivität in den neuen Kurs kopiert was bedeutet, dass die ganzen Schülerdaten, die ich da hatte, die sind jetzt alle nicht kopiert worden. Weil wir wollen ja nicht, dass dann Schülerdaten von irgendeiner Schule in diesem Kurs landen, der öffentlich wird. Das heißt, wir sehen auch hier oben steht der offene Publikation von Kurs und so weiter und so fort. Und hier gebe ich noch die Metadaten ein. Und an dieser Stelle, wenn ich sage, als e veröffentlichen, dann müssten jetzt hier auch die Kompetenzen aufscheinen. Wenn ich hier keine habe, dann ist natürlich ein Problem. Dann kann ich aber immer noch in diesen Kurs offene Publikation gehen und das auch noch dort anreichern. Aber gescheit wäre es, wenn man es gleich vorher macht. Und was ich auch hier auswählen kann, ist die Freigabe in die Edothek. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte diese Inhalte nicht rein in Individual freigeben, sondern auch für Leute, die nicht Individuell verwenden, dann ist die Edothek natürlich eine gute Anlaufstelle. Da muss ich hier ein paar Metadaten ausfüllen, die eben von der Edothek vorgesehen sind. Hier ist keine Pflicht, Kompetenzen wirklich technisch verknüpft zu haben. Hier reicht der Lehrplanbezug und dann werden diese Inhalte, nachdem sie geprüft wurden von uns und dann freigegeben wurden, automatisch in die Edothek aufgenommen. Also, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Wenn ja, äh, es Probleme gibt, dann bitte oben beim Arztkoffer-Symbol äh, zum Beispiel die Online-Sprechstunden in Anspruch nehmen. Äh, dann kommt jemand von unserem Zentrum und hilft einem. Also wenn ich sage, ich will eine Sprechstunde hier haben, dann habe ich hier eine Liste mit Zeitfenstern und kann hier einfach buchen, wann ich Zeit habe, und dann hilft mir jemand bei all diesen Problemen. Ja, danke, Robert. Wir sind leider schon über der Zeit. Und okay. wir müssen den, den Platz frei machen jetzt auch für die Frau Buchecker, für den Workshop. Äh, aber kurz nochmal, äh, sind die Fragen geklärt jetzt, die aufgetaucht sind? Okay, von der Ines ja, danke. Passt. Dann nochmal, danke, Robert. Ja, sehr gerne und schöne Veranstaltung noch. Dankeschön, schönen Nachmittag. Ja, Frau Buchiker, danke, dass Sie da sind. Ich gebe Ihnen gleich mal. Ah,